Hallo liebe Freunde! In diesem Video wird gezeigt, wie Sie die Festplatte auf Fälle überprüfen und diesen in Windows 10 beheben können. Dies sollten erfolgen, wenn Sie den Verdacht haben, dass die Festplatte nicht mehr funktioniert. Beispielsweise fährt ein Computer für längere Zeit noch oder herunter, startet das System plötzlich neu, friert äh, bei der Arbeit äh, mit Dateien ein und so weiter. Sie müssen keine weiteren Programme installieren, alles was benötigt wird, befindet sich äh, bereits im System.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 Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um äh, Datenträgerfälle mit dem Windows-Betriebssystem zu überprüfen und zu beheben, müssen Sie den Befehl CHKDSK an einer Eingabeaufforderung ausführen, die als Administrator ausgeführt wird. Der Befehl CHDSK funktioniert nur mit Laufwerken, die mit NTFS oder FAT32 formatiert sind. Klicken Sie zum Starten mit der rechten Maustaste auf das Menü Start und dann auf Eingabeaufforderung Administrator. Geben Sie als nächstes den Befehl CHDSK ein und geben Sie in den Laufwerkbuchstaben ein, äh, den Sie auf Fälle überprüfen möchten, in meinem Fall Laufwerk C. Geben Sie als nächstes den äh, Parameter F ein, in dem Fälle automatisch korrigiert werden, und den Parameter R indem, sie, indem die fehlerhaften Sektoren überprüft und eine Wiederherstellung der Informationen versucht wird. Drücken Sie Enter. Da wir die derzeit vom System verwendete Festplatte überprüfen, wird folgende Meldung angezeigt: Das aktuelle Laufwerk kann nicht gesperrt werden. Der Befehl CHDSK kann nicht ausgeführt werden, da das angegebene Volumen von einem anderen Prozess verwendet wird. Geben Sie Y ein, drücken Sie Enter und sehen Sie die Meldung. Dieses Volumen wird beim nächsten Systemstart überprüft. Gehen Sie danach zum Startmenü und starten Sie unseren PC neu. Wir drücken nichts auf der Tastatur und im nächsten Fenster sehen wir Laufwerk scannen und reparieren. Dies bedeutet, dass der Befehl CHDSK ausgeführt wird und nur auf das Ende dieses Vorgangs äh, gewartet werden muss. Das Überprüfen und Korrigieren von Fällen kann lange dauern. Nach Abschluss erhalten Sie Statistiken zu überprüften Dat Daten, gefundenen Fällen und fehlerhaften Sektoren. Mit dem windows programm können Sie ein externes Laufwerk, eine Speicherkarte oder ein USB-Flash-Laufwerk überprüfen. Gehen Sie dazu zu dieser Computer, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Laufwerk, in meinem Fall auf Laufwerk R und wählen Sie den Eintrag Eigenschaften. Klicken Sie auf der Registerkarte Extras auf Überprüfen. In meinem Fall meldet Windows 10, dass keine Datenträgerprüfung erforderlich ist. Sie können diese jedoch er erzwingen, indem Sie auf Datenträger prüfen klicken. Klicken Sie, klicken Sie auf Checkdisk und warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. In meinem Fall hat Windows keine Fehler festgestellt. Sie können auch den Befehl CHKDSK verwenden, um das externe Laufwerk, die Speicherkarte oder das USB-Flash-Laufwerk zu überprüfen. Diese Laufwerke werden jedoch nicht vom System verwendet und Sie müssen den PC nicht neu starten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss!